Bisher haben MOOCs und OER eigentlich sehr wenig miteinander zu tun, außer dass sie beide online stattfinden. Ich würde mir aber wünschen, dass sich das in der Zukunft ändert, denn ich halte die offenen Ansätze als für sehr vielversprechend für MOOCs.